Die Wahrheit wird immer dann siegen, wenn Unwahrheit sie bekämpft, wenn alle Taten offen liegen, dann bricht das durch, was man denkt, ihre Angst wohnt sich ab. Ihr Untergang steht bevor, ihr Gericht wird zu dem eignen, sie selber führen sich vor. Je mehr man von uns nimmt, desto mehr haben wir. Wegnehmen führt zum Abgeben, am Ende sind sie leer. ein zeit denn in dir ist Alle Kraft Jede Krise ist Unsere Chance Synergie, die uns hilft schafft mhm. Zusammen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 Welchen was uns verbindet, jetzt das Gegenteil geschieht. Alle Herzen fliegen dem zu, der Recht und Wahrheit liegt. Die Wahrheit sieht, sie macht das Rennen auf richtigem Gehör. Zusammen. Wir heben unsere Worte für die Freiheit. nicht die